Hallöchen Leute und Willkommen zu dem heutigen FAQ-Video. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht und werde sie jetzt in diesem Video beantworten. Im Hintergrund seht ihr ein kleines Gameplay. Viel Spaß! erste frage kommt von david er fragt wie ich zu youtube gekommen bin und wie alt ich bin also zu youtube bin ich gekommen durch ping der king und bärchen hd die haben damals gesagt dass ich mit youtube anfangen soll und wie alt ich bin ich bin 20 von royal julian account er fragt was äh, euch in der Zukunft auf meinem Kanal erwarten wird. In der Zukunft wird es auch Livestreams auf meinem Kanal geben. Es wird vielleicht eine Facecam kommen. Andere Spiele. Es wird noch vieles kommen. Also seid gespannt. Philipp Rothammer fragt, warum wolltest du mit YouTube anfangen und wer ist dein Vorbild? Ähm... Also ein genaues Vorbild habe ich eigentlich gar nicht, also müsste ich noch mal genauer überlegen, aber jetzt so auf die Schnelle fällt mir gar keins ein. Und ich wollte mit YouTube anfangen, damals wegen Ping als Fanboy und Bärchen HD, aber später hat es mir dann auch selber Spaß gemacht und ja. Sailor fragt, ob ich mal Facecam bringen würde, also... Ja, ich denke schon, dass ich das mal machen werde. Aber ja, erst später. David Joshua Beck fragt, wie haben Dude und dein Rage Mode Family kennengelernt, sich kennengelernt? Geotrix, Brazen, bla bla bla. Ähm, also. Die Rage Mode Family ist ja Family ist eigentlich die ganze Community. Du meinst wahrscheinlich ja die Leute, mit denen ich aufnehme und so. Ich habe Geotrix kennengelernt, indem ich oft Skybones Videos geschaut habe auf YouTube. Und dadurch dann auf seine Videos gestoßen bin und ihn gefragt habe, ob er mich mir aufnimmt oder ob er mal Zeit hätte, so zu reden. Und er, keine Ahnung, er hat immer nicht darauf reagiert, weil der liebe Kuchen sehr abgehoben ist. Und nicht ich der Abgehobene bin. Spaß, natürlich. Ähm, Uh, und irgendwann hat er sich dann mal gemeldet und seitdem haben wir uns eigentlich gut verstanden und ja jetzt hängt er mir an der Backe, nein Spaß uh, Die anderen, ja die habe ich alle auf Skyboards kennengelernt hm. Und so kam das halt alles my love fragt, bist du Single? Ja mein Süßer, ich bin noch Single, also melde dich bei mir gute geotricks fragt wirst du irgendwann mal facecam machen na sicherlich werde ich das mal machen aber wie du weißt erst nachdem ich einen neuen pc habe und ja dann werde ich durchaus mal eine facecam bringen einhorn Eddy fragt hast du eine glatze zwar habe ich in game eine glatze aber leider im echten Leben habe ich leider keine Glatze, aber ich hatte schon mal, da gibt es eine lustige Story, ich war schon mal beim Friseur, habe ihm ein Bild gezeigt, und ja gut, ich weiß nicht was das für ein Friseur war, aber er hat mir einfach fast eine Glatze geschnitten, also direkt rasiert, ich habe ihm eigentlich ein Bild gezeigt, keine Ahnung, mit einer normalen Kurzhaarfrisur, aber keine Glatze, und der hat mir glaube ich, keine Ahnung, ein Millimeter oder so rasiert. Komplett. Und das sah schon gut scheiße aus, ja. Also ich hatte schon mal fast eine Glatze. kann man äh, Zolltags HD fragt, kann man irgendwie dich näher kennenlernen? Also so Freunde oder sowas. Auf jeden Fall niedliche Frage. Ähm, klar kann man mich kennenlernen. Du musst einfach nur auf mein TS kommen. Ähm ddso.de äh, Doppelpunkt 1312 oder auf meinen, also auf unseren Server TS, den wir jetzt auch haben. Der ist ts äh, 3.bratrix.de und da bin ich schon öfters vertreten. Da kannst du gerne mit mir reden, spielen, weiß ich was. Also, einfach raufkommen. Hoster fragt Kannst du mal so ein Video machen, wo alle, die wollen, auf den TS gehen und diskutieren? Danke im Voraus. Okay, ähm... Also ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Also meinst du jetzt über die aktuelle Lage so, also an sich, was da so abgeht im Moment, oder... Oder was meinst du jetzt? Also... Aber... Keine Ahnung, wenn du mir nochmal erklärst, was du genau meinst, können wir es natürlich machen, aber... Ich weiß nicht, was du diskutieren willst. Wird du jetzt über Politik wie... Raisins My Mami diskutieren oder ein bestimmtes Thema? Ted Schwitzer fragt, können wir mal zusammen spielen? Kennst du Philipp privat? Also, zusammen spielen können wir sicherlich mal, der muss einfach nur auf den TS kommen. Und ob ich Philipp privat kenne? Nein, aber er ist ein süßer Boy. DJ Justin fragt, kannst du mal ein Modpack oder so bringen? Ja, das können wir natürlich durchaus machen, aber zur Zeit ist es. Leider zeitlich nicht möglich, aber ich werde das auf jeden Fall in Zukunft irgendwann mal bringen. Wenn es klappt, wäre natürlich richtig nice, wenn ich das mit der Community noch machen könnte. Also euch alle mit einbringen könnte, die wollen. Aber das kann ich noch nicht versprechen, ob das klappt. Legit, äh, Kudo oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Ähm... Was ist dein Ziel mit YouTube und kann ich, das, äh, kann ich das Video beenden? <lacht> das Video kannst du natürlich beenden, das ist natürlich kein Problem. Ähm, und was mein Ziel auf YouTube ist, euch einfach nur zu unterhalten, euch aufzumuntern, wenn es euch schlecht geht. Keine Ahnung. Ich habe ich hab Kommentare gelesen, dass keine Ahnung, dass ich euch aufgemuntert habe mit meinen Videos und das hat mich so enorm motiviert, keine Ahnung, weiterzumachen. Ja, einfach nur euch zu unterhalten. Also ich werde jetzt kein Geld hier verdienen, habe ich ja noch nicht, aber es geht mir einfach nur um den Spaß, weil es mir einfach Spaß macht. Ja, ich hoffe die Antwort gefällt dir Michael Koch fragt, hey, wieso fängst du mal nicht ein anderes Spiel an, wo du zweimal die Woche oder so ein Video bringst. Vielleicht Rocket League, können dann auch mal zusammenspielen. Äh, Michael, ich werde... Sobald ich einen neuen PC habe, natürlich auch andere Spiele spielen und da können wir natürlich auch zusammen spielen. Also seid gespannt. DM Borussen Dan fragt, wie bist du auf deinen YouTube-Namen Brazen gekommen? Ähm, also mein Name ist ja von meinem Ingame-Namen. Also auf meinen Ingame-Namen bin ich damals gekommen, indem ich mir den einfach ausgedacht habe. Ich weiß gar nicht. Ich bin, keine Ahnung, ich habe mir den einfach ausgedacht. Und im Nachhinein habe ich dann irgendwie gesehen, äh, also zwei Jahre später, ähm, habe ich mal nachgeschaut, so ja Brazen habe ich mal gegoogelt und da kam raus, dass es das irgendwie eine spanische Zeitung ist. Ist natürlich auch lustig. Ja, also ich habe mir einen Freier erfunden, den Namen. Reway 2 äh, viertel fragt, wie ist es dazu gekommen, dass du YouTube machst? Ich glaube, alle Leute fragen die gleichen Sachen. Also ich bin dazu gekommen durch zwei äh, Ingame-Freunde damals, die ich da kennengelernt habe, die wollten nur erst mit YouTube anfangen und dann war ich selber von YouTube gepackt und habe richtig Spaß daran gefunden und ja Der Hoffnungslose fragt, warum hast du vor ein paar Tagen kaum Videos hochgeladen oder hast du zu viel Schulstress? Ähm, ich hatte da zur Zeit keinen Schulstress, weil ich Schon fertig bin mit der Schule. Aber ich musste viel arbeiten und hatte allgemein, keine Ahnung, ein Motivationstief. Vielleicht kennt ihr das ja auch. QueerNix fragt, warum kommt so wenig Factions? Also ja, es kamen wenig Faction-Videos, weil. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr sowas sehen wollt, wenn ich die ganze Zeit nur in der Warzone rumlaufe. Ich will ja auch nicht nur eintönige Videos bringen. Ich will ja Videos bringen, die euch auch unterhalten und euch Spaß machen zu gucken, weißt du. Und jetzt gibt's ja wieder Faction Wars und da kann man auch wieder was aufnehmen, also. Seid gespannt. Cytex HD fragt, wo lebst du und lebst du auf dem Land oder in der Stadt? Also, ich lebe in Berlin und das ist. Eindeutig in der Stadt. Ich hoffe, ich konnte hier damit die Frage beantworten. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr so wohnt. Also, in welcher Stadt. Pipapo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.